Ich habe vor ziemlich genau zehn Jahren mal einen Vortrag gehalten ähm, über OpenStreetMap und äh, da wurde ich auch dann konkret gefragt, äh, wie ich denn den Erfolg dieses Projektes festmache. Da habe ich auch gesagt, es wird an der Laufenthaltung der Daten liegen. Also nicht, dass ich einfach auf einem weißen Blatt Papier letztendlich äh, irgendwo einen neuen Strich ziehe, sondern wie akt äh, aktuell bleiben diese Daten. Und genau darum wird es auch in diesem Vortrag gehen von Roland Olbricht. Ja, danke für die Einleitung, danke für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Es geht nämlich um ein Thema, das eigentlich vor zehn Jahren schon eins war, nämlich äh, was für Möglichkeiten haben wir herauszufinden, äh, wie aktuell OpenStreetMap-Daten sind. Ich selbst habe mit den Problemen schon mal zu tun gehabt. Mit ähm, So sah das aus, wie das so ist. Mit den, Bei der Urlaubsplanung schaut man sich vor den Weg an, die man fährt. Äh, gut, man hätte vorgewarnt sein können, es gibt eine Baustelle und äh, es ist auch nicht Deutschland, weil man weiß, ob die Niederländer das gut handhaben. Und das ist das, was wirklich passiert ist. Da, wo noch die Ausfahrt war, war stand ein Bagger, weil sie nämlich, äh, als ich da ankam, war die Karte definitiv nicht aktuell. Ich konnte da nicht mehr durchfahren. Das ist, hat uns einen größeren Umweg mitgebracht, aber äh, wir sind darüber hinweggekommen. Und das ist tatsächlich gar nicht so, das ist tatsächlich gar nicht ein einmaliger Fall gewesen. Nämlich hier ist es auch in Großbritannien passiert, dass es äh, zwölf Monate gedauert hat, eine... Ähm, eine Auto zu bemerken, dass es eine Autobahnauffahrt gibt. Hat aber einen größeren Aufruhr gegeben. Es hat diesen etwas längeren Thread an Mailinglisten-Einträgen gegeben. Also das Problem ist durchaus real. Das heißt jetzt nicht, dass die Welt untergeht, aber es ist, wir sollten im Auge halten, dass es nicht eine theoretische Diskussion ist, sondern auch in den Kerndisziplinen kann es durchaus vorkommen. Wobei zu dem Hintergrund mit Holland werde ich gleich noch mal kommen. So, es gibt auch in diversen anderen Varianten, zum Beispiel eine Variante, die wir aktuell haben, ist äh, bei mir in der Nähe wird ein Autobahnkreuz äh, umgebaut, weil es im Verkehr fast zusammenbricht, auch das mit äh, dem so ziemlich mit deutschlandweit meisten Verkehr. Und da ist es so, da hat tatsächlich die am Kölner Stammtisch, haben die Leute gefragt von Leverkusen, wie viele Bauzustände dürfen wir denn eigentlich eintragen? Und das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich meine, die sind ja vom Amt her tatsächlich in der Lage, sich einfach eine Wiedervorlage zu legen und das alle drei Monate neu einzutragen. Das heißt also, denen würde ich durchaus zugestehen, so dicht zu takten, die Neueintragung, wie sie eigentlich wollen. Aber es ist natürlich auch ein Aspekt, der dazu kommt, mit, wenn ich jetzt solche Bauvorhaben habe, wie viele Zwischenzustände da kann und will ich den eintragen? Auch darum gibt es Diskussionen. Und natürlich, Kernsache, veraltete Preuß. Gibt es ganz viele von oder könnte es ganz viele von geben und Frage ist eben, äh, genau, oh, ich habe es vergessen, ich habe es tatsächlich mal ausgezählt und einfach mal bei allen Gelegenheiten äh, dann mal in den Innenstädten mich umgeguckt, kommt das vor, dass ich welche finde und immer in den neun von zwölf Fällen habe ich, wenn ich mit offenen Augen durch die Innenstadt gezogen bin, bei eigentlich anderen Gelegenheiten, Peus zum Nachtragen gefunden. Das heißt nicht, dass es das eine Katastrophe ist, aber es das heißt, es gibt tatsächlich was zu tun. Das wirft einerseits für den Datenkonsumenten die Frage auf, wenn ich die Daten nutzen will, existiert das Ding, auf das ich mich verlasse vor Ort noch, beziehungsweise umgekehrt, das Ding, was ich vielleicht finden will, von dem ich nicht weiß, ob es es gibt, ist es in den Daten schon drin? Und natürlich für uns Mapper mit, wo lohnt es sich nachzumappen? Also kann ich irgendwo herausfinden, wo die neuen Orte jetzt von diesen zwölf gewesen sind, an denen ich hätte nachmappen sollen? Und es gibt tatsächlich eine ganze Menge von äh, üblichen Ansätzen in OSM, von denen ich eigentlich war, die Intention von diesem Vortrag zu sagen, mit, äh, wir nehmen jetzt die üblichen Ansätze her, basteln, mal was hübsches in Overpass drum und dann haben wir irgendwie ein nettes Tool oder ein nettes Extra-Tool. Und äh, ich habe versucht, die Sachen dann einfach möglichst neutral und skeptisch mal zu analysieren. Die eine Frage ist, Lohnt es sich, das Alter der neuesten Version des Objektes auszuwerten Beziehungsweise nach welchen Kriterien kann man feststellen, wo man nachmappen sollte? Die andere Frage ist, was gerne immer wieder hochblubbert, ist äh, ein Last-Check-Tag. Brauchen wir sowas? Wollen wir sowas? Die Idee ist, dass Leute hergehen und quasi sagen, mit, stellen fest mit, oh, der Supermarkt ist noch da, oh, die Straße ist noch da, dann setzen wir mal das Last-Check dran, ist befriedigend quasi, in dem Moment, wo man sagt mit als Mapper, man hat beim besten Willen nichts im Mappen gefunden, dann kann man wenigstens ein paar Sachen machen. Und die Frage mit, kommen wir eigentlich weiter, wenn wir externe Quellen nutzen, zum, zum Vergleichen. Auch da gibt es historische Beispiele, wo es gut funktioniert hat. Wir sind mit den Straßenlisten wahnsinnig weitergekommen, dass man mitkriegt, wo es sich lohnt zu reparieren. Und ähm, es gibt das hartnäckige Gerücht, dass das in beide Richtungen funktioniert. Also auch so manche Stadt guckt man den OSM-Daten nach, wo es sich lohnt, mal nach Fehlern in den eigenen Daten zu suchen. Und es gibt tatsächlich, kommen wir erstmal zum Versionsalter, es gibt tatsächlich einige Werkzeuge, um Versionsalter äh, zu visualisieren. Es gibt diese e map sachen gab es übrigens auch schon seit zehn Jahren und funktioniert seit zehn Jahren, ist nicht besonders flott, aber macht hübsche Bilder, ist zum Sofortbenutzen geeignet. Es gibt eine Seite, die irgendwie zur letzten Sotten in Mailand aufgepoppt ist, von der ich vorher auch nicht wusste, die ich jetzt mal beim Suchen gefunden habe. Ist auch nicht die schnellste, macht ziemlich bunte Bilder. Und man könnte sogar gefiltert suchen mit Overpass, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, was sagt uns das jetzt? Also, ab welcher Farbe muss ich jetzt hier, muss ich jetzt hier mappen? Muss ich jetzt, gibt das Sinn, in diesen roten Bereichen zu laufen oder ist da nichts? Oder die Striche oben? Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, etwas, von dem wir wissen, dass es sich einigermaßen häufig ändert, sind Restaurants. Die Hypothese ist erstmal, wenn, sozusagen die Hypothese wäre, die man normalerweise in OSM hört ist, wenn die Sachen älter sind als X, dann muss man aber nachgucken, ob sie noch da sind. Also die Frage wäre jetzt, was ist das richtige X, um, äh, um herauszufinden, äh, genau, was wäre das richtige X, damit es sich lohnt, hinzufahren, nachzugucken, ist das Ding veraltet? Oder eben technisch formuliert mit, wie sieht es eigentlich mit den relativen Häufigkeiten aus? Ich habe nur versucht, möglichst genau einzugrenzen, wir haben eine ganze Menge. Also ich habe ja nur die OSM-Daten zur Verfügung gehabt. Wir haben eine ganze Menge Edits, die nichts zu tun haben mit den kern POIs. Also es kommt absolut vor, dass jemand zum Beispiel, was jetzt durchgegangen ist, ist, viele, viele POIs haben eine URL drin und dann gab es jetzt einen Massenedit, der bei den URLs von HTTP auf HTTPS umgestellt hat. Da, wo man weiß, dass es das aktualisiert ist. Erzeugt eine neue Datenversion, heißt also, wenn man jetzt nur guckt, wo es neue Versionen gibt, dann kriegt man keine sinnvolle Aussage. Ich habe mir also nur angeschaut, Sozusagen, ich nehme mir am Anfang des Monats je Region den Datenbestand und schaue mir an, was sind die Objekte oder welche Eigenschaften haben die Objekte, die im Laufe dieses Monats durch einen Edit entweder ihren Namen ändern oder den Wert von Amenity ändern. Davon auszugehen, wenn ein Restaurant seinen Namen ändert oder wenn es danach kein Restaurant mehr ist, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich... Äh, hat es geschlossen oder hat sich substanziell verändert? Beziehungsweise das Originalrestaurant wurde durch einen neuen Pächter ersetzt oder Ähnliches. Und jetzt mal kurz Frage ins Publikum. Wann schätzt ihr, ab wann ist die Wahrscheinlichkeit signifikant erhöht, dass, äh, dass, es sich lo dass ein Restaurant bereits wieder geschlossen ist? Wer würde sagen, nach fünf Jahren ist es signifikant erhöht, dass ein Restaurant bereits wieder geschlossen ist? Würde sagen, nach zwei Jahren. Okay, kein Vertrauen in Lebensalter von Restaurants. So, machen wir die, machen wir die dritte Publikumsfrage mit ein bisschen kurzer Meditation. Würde sich trauen, eine logistische Regression auf diesem Ding zu machen, bei diesen Daten? Das beruhigt mich, also es ist quasi unkorreliert. Das hat mich selbst überrascht. Ich habe es auch extra für vier Städte gemacht. Es ist so, dass die, wenn man sich das anschaut, dieses Kriterium, also klar, es gibt hier diesen einen Ausreißer bei Dresden, aber das ist ähm, zum einen nicht dramatisch, zum anderen spricht einiges dafür. Vielleicht war da auch eine Mapping-Party und wir haben quasi jetzt einfach die sechs oder sieben Jahre Verzug, in denen das dann tatsächlich mal jemand ins gleiche Gebiet nochmal gezogen ist. Aber man sieht, dass es quasi unkorreliert ist, wie schnell das, wie häufig das passiert. Das heißt also, man kann dem Versionsalter eines Restaurants nicht ansehen, ob das Restaurant geschlossen ist. Also... Und mal ganz präzise formuliert: Ob ein Restaurant geschlossen ist, dies aber noch nicht in OSM vermerkt ist, kann man definitiv nicht am Versionsalter erkennen. Ich habe es nicht für alle Poi-Truppen untersucht und auch nicht für alles andere, aber ähm, wenn man sich überlegt, was da für Prozesse dahinter stecken, das ist, es gibt eben relativ kurzlebige Restaurants, es gibt auch die Restaurants, die 30 Jahre halten und in der Summe ähm, geht es ungefähr gleichmäßig durch. Das, äh, das Bild haben wir prinzipiell auch bei Straßen. Es gibt die Straßen, die in einem Gebiet mit großem Wachstum gebaut werden und das relativ schnell reicht ja der Verkehrsfluss nicht mehr aus, dann wird nachgebaut. Es gibt die Fehlplanung, wo man relativ schnell nachkorrigieren muss, weil die Straße absolut nicht funktioniert. Klar, das ist nicht, dann nicht wieder ein komplett Abreißen, aber das ist äh, häufig Ändern von Fahrstreifen und Ähnlichem, wo es sich dann auch lohnt nachzugucken, zum Teil auch Einbahnstraßenregelung. Also, ich werde es noch machen, ich habe es jetzt nicht im Rahmen von dem Vortrag gemacht, aber ich würde wetten, dass wir äh, uns bei vielen Objektarten schwer tun, aus dem Versionsalter irgendeine sinnvolle Aussage zu treffen darüber, ob ein Objekt veraltet ist. Ich wusste es vorher nicht, ich hätte es vorher blind unterschrieben, aber ähm, ab jetzt werde ich jedem, der auf der Mailingliste oder auf dem sonstigen Kanal sagt, mit, oh, wir machen ein tolles Tool, um die Leute irgendwo hinzuschicken zum Neumappen, sagen: mit, äh, sucht euch ein anderes Kriterium bitte. So. Wo wir gerade beim Zerlegen sind, die, das Datum der neuesten Überprüfung hat sich zerlegt sich wunderbar. Also die Idee ist so naheliegend, dass sie gleich Mal, also es gleich drei verschiedene Texte dafür gibt. Also mindestens drei verschiedene Gruppen von Leuten haben die Idee gefunden. Lustigerweise, wenn man sich das anschaut, sind das auch verschiedene Gruppen von Objekten. Es ist alles Dresden und man sieht, dass die Muster signifikant verschieden sind. Das heißt, also, da werden verschiedene Texte von verschiedenen Gruppen gepflegt. Ist erstmal nicht schlimm, man könnte Text zur Not zusammenführen. Die Frage ist ja, sagt das was aus? Also können wir anhand dieser Daten erkennen, ob, ähm, ob die Daten noch aktuell sind? Aber das Problem ist, es teilt sich auf, es wird insgesamt viel zu wenig genutzt. Also es ist nur ein Bruchteil der, äh, der, selbst wenn man sagt, man geht nur auf Pois von Straßenähnchen, ein ganzes schweigen. Selbst dann ist nur ein Bruchteil auf irgendeine Weise markiert. Und auch da haben wir das gleiche Problem mit. Was wäre denn jetzt die richtige Verfallszeitung, auf dem wir sagen, mit, wir streben an, es nochmal neu anzugucken. Also wir kommen da nicht so ganz raus. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass äh, so diese innerliche Befriedigung, die ich als Mapper habe, wenn ich wenigstens irgendwas ändern kann, kann dieses Ding natürlich hervorragend stillen. Und damit, wenn es die Motivation erhöht, rauszugehen zu Mappen, ist es eine gute Sache. Das ist... Äh aber die Tücke, die einem passieren kann, zum Beispiel jetzt mal, das ist ein, ein kleinerer Ort, Schwelm in der Nähe von Wuppertal. Nur jetzt mal anekdotisch und stellvertretend, da war es besonders extrem, aber das Phänomen habe ich häufiger gefunden. So, mit dem Bild, das, sind die letzten, das wären jetzt die letzten Änderungen der 30 Tage, oder Änderungen der letzten 30 Tage. Und ähm, da jetzt wieder die Frage: Gibt es irgendjemand, der sich jetzt zutrauen würde, wo es sich am ehesten lohnt, nach neuen vergessenen Päus zu suchen? Also ich wusste, weil meine Frau hatte da ein schönes Café aufgetan, dass es da eins geben muss und äh, war etwas enttäuscht, dass ich es in OSM nicht gefunden habe. Das war eigentlich die einzige Information. Und ähm, könnte man aus den Daten jetzt ableiten, wo es sich lohnt, auf die Suche zu machen nach neuen POIs? Das schwierig, ich sehe jetzt keinen klaren Trend. Hier wäre man jetzt nicht drauf gekommen, ohne zu wissen, wo. Und da ist tatsächlich einfach auch kein einziges Geschäft gewesen, und man weiß halt nicht, was bei den Leuten vorgegangen ist. Ich meine, es ist völlig legitim, wenn derjenige, rumge geht gar nicht. Wenn derjenige rumgezogen ist, dass, dass, er hier die, dass er hier gesagt hat, er ist halt in diese Straße nie reingelaufen und hat hier halt diverse andere Dinge gefunden, die aus irgendwelchen Gründen viel wichtiger waren. Und, oder aber hat sich nicht für die Art von Geschäften, die in dieser Straße liegen, interessiert. Und das heißt, im Ergebnis, kann man eben, weil man nicht weiß, was die Motivation der DSDS oder der Mapper waren, kann man eben auch aus einem dem, der neuesten Überprüfung voraussichtlich weder herleiten, ob die Daten, also einigermaßen herleiten, ob die Daten noch aktuell sind, aber gar nicht herleiten, wo eventuell Daten stecken, die komplett vergessen worden sind. Es bleibt eben die Mapper, die, die Zufriedenheitssteigerung für Mapper, was immer ein gewisser Wert ist. Kommen wir zu den externen Quellen. Also tatsächlich, eines der vielleicht nützlichsten Beispiele, und die auch langfristig in Betrieb sind, ist Regio OSM. Da gibt es die Straßenlisten. Da kann man abgleichen, ob äh, Straßen, die, äh, oder Straßen, die in den amtlichen Verzeichnissen drin sind, auch in OSM drin sind. Das ist, äh, das, ich verwende es deswegen, weil es, mit besonders viel Engage, weil es mit viel Engagement betrieben wird und eben schon seit langer Zeit und voraussichtlich auch noch für eine lange Dauer. Dazu kommen bei sehr vielen Städten und Gemeinden das Angebot, dass sie von sich aus äh, Straßenlisten oder Adresslisten oder ähnliches zur Verfügung stellen und dann kann man diese Abgleiche auch fahren, mit wo lohnt sich noch hinzufahren, wo Adressen fehlen. Das das ist immer wieder sehr erhellende. Eine episodische Sache war auch, als der VRR dann uns mal die also uns als OSM Community in dem Fall, das war sogar in Dortmund, die äh, die Haltestellenpositionen offiziell zum Auswerden zur Verfügung gestellt hat und da stellte sich raus äh, es gab ganze Stadtviertel in eigentlich unverdächtigen Städten, wo die Haltestellen komplett fehlten. Das ist, es gab so ein paar verstreute Haltestellen, die sich meistens weg erklärt haben, dass es keine realen Haltestellen sind. Das war dann die erste oder letzte eindrückende Fahrt, aber ganz, ganz viele, also es gab ein, auf einmal komplette Stadtviertel, in denen wir mitgekriegt haben, dadurch mitgekriegt haben, dass da die Haltestellen fehlen, das heißt also diese externen Quellen sind, wenn sie verfügbar sind, eine äh, ein durchaus sehr ernstzunehmende Sache, die man auch zum nur Abgleichen, nicht zum Abzeichnen, wir haben große, wir wir wollen die Lizenz, wir halten die Lizenz ein, aber zum Abgleichen, wo lohnt es sich hinzugehen, um zu mappen, sind diese externen Quellen nicht zu unterschätzen. Eine externe Quelle, auf die man vielleicht nicht kommt, sind äh, gesetzte URLs, Dann haben nämlich den Charme, dass man sie mehr oder weniger selbst überprüfen kann, ohne dass sie jemand bereitstellen muss ob bei den URLs tatsächlich Seiten hinterlegt sind. Viele POIs haben eine Website, wenn der POI verschwindet, dann verschwindet auch die Homepage. Und speziell für das Thema mit, ist der POI vorhanden und für meinen Zweck geeignet, ich kann halt auf der Homepage nachlesen, sind da Öffnungszeiten und bietet das Ding das an, was ich auch immer nicht da tun will. Die Frage ist also hier nur, ist es geeignet für Orte zu mappen? Man könnte erwarten, dass eine ganze Menge schief geht mit generischen URLs umgezogene URLs, insbesondere, wenn die URL auf einen Liebling geht. Man kann auch nicht so einfach ein Tool anbieten, so im Sinne von Overpass Turbo, wo man einfach klickt und flop, testet das Ding, alle URLs an der Stadt. Weil aus Gründen der Websicherheit geht das aus dem Browser nicht. Und ähm, genau, eine ganze Menge Sonderfälle, wo nicht so klar ist, kriege ich überhaupt mit, wenn jetzt irgendwie die Domain von dem, äh, geparkt ist und da irgendwie so eine Stellvertreterseite ist, ob die überhaupt Vertreten wird. Ich habe es deswegen mal probiert, alle URLs ausgewertet, die ich nicht erreichen konnte. Das hat sich übrigens durch die http to https massen -Edit, hat sich das übrigens nicht geändert, weil tatsächlich da nur gültige durch gültige URLs ersetzt worden sind. Und da stellte sich heraus, das ist ein relativ gutes Kriterium, weil die Vorhersage, ob es sich lohnte, den Ort zu löschen oder anzupassen, war, ich habe eine 62-prozentige Chance, wenn ich einen dieser Orte aufsuche, dass ich tatsächlich eine Änderung feststelle. Das hat mich schon überrascht, das ist eine relativ gute Quote. Also es ist nicht so, dass ich es schaffe, wenn ich in den beliebigen Straßenzug gehe, dass äh, 60 Prozent der Objekte falsch und veraltet sind. Also die Quote ist viel, viel niedriger bei ein paar geringen Prozenten. Was ich noch nicht gemacht habe, leider, ist äh, hier in Dresden die Liste durchzugehen. Es gibt eine ganze Menge URLs, die in Dresden drinstehen und die nicht mehr erreichbar sind. Und äh, rauszufinden, ob tatsächlich die... Äh, tatsächlich diese URLs noch da sind. Ich hoffe, dass ich das bis zum Ende noch schaffen kann, aber wir haben ja einen OS, äh, OSM-Samstag und äh, wenn die Vorträge zu, lang, zu langweilig sind, kann ich spätestens dann mal vor die Tür gehen. So, genau. Fazit ist ein Objekt u aktuell am besten... Oh, scheiße, das reimt sich. So etwas sollte man vielleicht vorher kontrollieren. Also, also das, die URL ist das beste Kriterium, festzustellen, ob, äh, ob ein Objekt aktuell ist. Und äh, in Erinnerung daran, dass wir an diese Fundstelle zwischen den ganzen anderen Edits in Schwelm, in Erinnerung an die Trefferquote von neun äh, von zwölf Treffern mit ich gehe einfach mal in eine Stadt mit offenen Augen und sehe, ob, ich, ob da noch Geschäfte offen liegen, kann man sagen, mappen braucht man kein Kriterium für. Geht einfach raus, man findet immer was. Und ja, die ersten drei Dinger habe, äh, habe ich hier in Dresden auch schon gefunden. Wenn auch mehr im Vorbeigehen und nach Aktenlage korrigierte URLs. Also von daher, ich habe den sportlichen Anspruch noch irgendwie echte Posts zu finden, mal sehen, ob das klappt. So, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Roland. Also man merkt eindeutig äh, dieses Laufenthalten der Geodaten in OpenStreetMap. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Äh, ich denke mal, der eine oder andere hatte auch so seine Ansichten zu. Wer hat dann eine Frage? Mhm. Wäre es auch noch eine Möglichkeit, mit Telefonbüchern abzugleichen? Ähm, technisch, äh, technisch wäre es sicherlich interessant. Man käme in gewisses datenschutzrechtliches Problem, wie man die Rohdaten, in welcher Form man die zur Verfügung haben kann. Vermutlich müsste man es auf eine Adressliste runterbrechen. Organisatorisch sind zumindest im deutschen Raum die Telefonbücher so unzugänglich, dass, dass das, glaube ich, niemand versucht hat. Ja, meine Frage geht in ähnliche Richtung, kann man auch Gewerbeanmeldungen vielleicht, also Restaurants und Ähnliches, vielleicht gibt es da auch Verzeichnisse, die man irgendwie auswerten könnte, also wenn angemeldet und abgemeldet wird. Also ich habe, was ich tatsächlich noch nicht gemacht habe, ist eine systematische Recherche zu machen, welche Open Data Angebote man hat, die man abgrasen kann. Das ist ein sehr großes Thema, da kann man viel finden, aber ähm, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe jetzt hier sozusagen eigentlich erstmal hauptsächlich die internen Kriterien abgeklappert, weil die, die waren halt leichter zu finden mit vernünftiger Vorbereitungszeit. Da gibt es mit Sicherheit einiges. Es wurden zum Beispiel schon das äh, Hygieneregister, in den, ich glaube, in New York war das, ausgewertet, ob die Geschäfte überhaupt in OSM drin sind. Das war ein guter Prediktor, wo es sich lohnte, noch Sachen nachzutragen. Weil klar, ein Geschäft mit einer Hygienebewertung hat auch, äh, muss auch existieren. Und ähm, insofern gibt es sicherlich viel zu holen, aber das ist eine Recherche, die völlig unabhängig von, den, von der Fähigkeit zu mappen ist. Also wer auch immer da was findet, gerne. Du sagst die URL ist äh, jetzt so toll, so relevant. Ähm, sollte man vielleicht in die Editoren so ein Feature einbauen, dass man die Mapper dazu animiert, wenn es denn eine gibt, immer eine URL zu erfassen? Oder, oder landet man dann bei so generischen, was weiß ich, www.mcdonalds.de oder sowas? Äh hinterher sind wir schlauer. Also eine der besten Entscheidungen mit, von meiner ganzen OSM-Karriere war, dass ich kein User Interface für die Overpass gemacht habe. Das heißt, ich werde bestimmt mich nicht darauf äuß dazu äußern, was eine sinnvolle Strategie ist, einen Editor zu programmieren und wie die Erfolgschancen sind, wie Benutzer auch darauf reagieren. Das ist auch eine spannende Aufgabe. Wenn da ein Editor-Entwickler Ambitionen hat, äh, werde ich gerne unterstützen, aber äh, das ist äh, das würde den Rahmen deutlich sprengen, weil da kann eben so viel schiefgehen, es ist nicht nur die generischen Sachen. Das, es ist ja mit, auch mit Mehraufwand verbunden, eine URL zu finden, wenn daraufhin Leute sagen, weil sie sagen, weil das Ding sie einschüchtert mit, gib mir das Ding gar nicht, es sei denn, du hast auch eine URL, dann wird es genug Leute geben, die das Ding vielleicht gar nicht mehr eintragen. Oder eben äh, ein Wikipedia-Eintrag statt der richtigen URL oder Ähnliches. Also, kann viel schief gehen, deswegen würde ich es lieber jemandem mit, äh, mit, mit einem besseren Gespür für Endbenutzer dann überlassen. Du hast deinen Vortrag eingeleitet mit diesen Straßen. Ja. Du hast die Frage aber gar nicht beantwortet. Ah, Entschuldigung. <lacht> Und, ja, ähm, und du hast es für Restaurants gemacht, die natürlich aufgrund von der Werbung immer eine URL, also eher eine URL haben. Wie sieht es mit Friseurläden aus, mit Fleischereien, mit Post und so? Also auch da, glaube ich, wird es nicht einfach funktionieren. Gut, also gehen wir mal beide Fragen durch. Also erstmal zu der Geschichte, mit, wie sich das mit Holland aufgeklärt hat. Ich habe daraufhin mich dann mal auf die Suche gemacht. Die holländische Community ist eher im Forum unterwegs, also es ist da ein ernsthaftes Kommunikationsmedium. Und äh, wie sich herausstellte, ähm, gab es zu diesem Autobahnkreuz irgendwas zwischen 50 und 80 Beiträgen. Und äh, anhand dessen, wie die Leute den Fortschritt dokumentiert haben, ungefähr halbstündlich, konnte ich einschätzen, dass ich ungefähr fünf Minuten, nachdem, die, äh, nachdem sie per Bagger die Autobahnausfahrt da abgerissen haben, davor gestanden habe. Das kann man von niemandem verlangen. Das sind von fünf Minuten, die Daten aktualisiert sind. So viel Anspruch haben wir ja nicht an OSM. Zu den Friseurläden und so weiter. Ich glaube durchaus, dass relativ viele Friseurläden wegen der Auffindbarkeit in Google mittlerweile irgendeine einfache Form von Homepage haben. Das, aber auch da verlassen wir jetzt den Bereich, wo man sagen kann, ich meine, wenn sie da ist, sollten wir sie erfassen, wenn keine da ist, sollten wir, können wir keine erfinden. Also das ist, Wir werden da keine große Politik drehen können, aber... Es ist ein relativ, es hat sich eben herausgestellt, im Gegensatz zum Versionsalter, was gerne reportiert wird, dass die URL ein guter Prädiktor ist. Deswegen hatte ich es nur erwähnt, ohne jetzt zu sagen, wir können jeden Webber zwingen, URLs einzutragen oder jede, jedes Gewerbe zwingen, eine Website zu betreiben. Eine Frage lasse ich noch zu. Danke für den Vortrag. Zu dem Thema Telefonnummer wollte ich noch mal was sagen. Also, das Schema, das, was du jetzt vorgestellt hast, dass die URL nicht erreichbar ist und dann 404 oder irgendwas zurückkommt, äh, ließe sich ja tatsächlich auf die Telefonnummern auch anwenden. Also so und unsere Lieblingsfirmen wie Google haben ja vorgestellt, dass man das automatisierte Anrufen äh, technisch schon umsetzen kann. Und dann hätte man ja diese Aussage alleine, wenn die Telefonnummer überhaupt erreichbar ist. Äh, dafür bräuchte man dann gar keine externen Datenquellen. So. Ah, ein wunderschönes BR-Projekt, eine Million Leute, die bisher nie was von OpenStreetMap gehört haben, anzurufen. Drei Uhr morgens würde ich sehr empfehlen. Vielen Dank, dass Sie abgehoben haben. Für die Überprüfung eines freien Community-Geodaten-Projektes äh, haben Sie einen großen Dienst geleistet. Eher nicht. <lacht> Entschuldigung. So. Also gut, ich glaube, es ist gut, dass unser OSM-Jurist Falk Scheile gerade selber seinen Datenworkshop macht. Ich glaube, der könnte jetzt hier viel, viel mitdiskutieren. Vielen Dank, Roland, für diesen Beitrag. Und ja, was können wir daraus mitnehmen? Es ist vielleicht doch ganz sinnvoll, die URL zu mappen.